Hallo, hier ein kurzes Tutorial zum Thema Merkliste. Es geht um die Seite digibibnet von der Stadtbibliothek Gräfen, stb-gräfen. Und für wissenschaftliches Arbeiten ist sehr hilfreich, wenn man die Merkliste kennt und nutzt. Da habe ich schon einen Titel drin hinterlegt und ich bin angemeldet. Das hat den Vorteil, dass man auch wenn man ähm, sich am nächsten Tag oder eine Woche später nochmal mit dem Thema beschäftigt, hat man diese Merkliste immer noch zur Verfügung. Ich habe hier schon ein paar Suchworte aus den vorherigen Suchen noch stehen. Wähle mir den Suchbereich, gucke hier bei den Bibliotheken aus dem Münsterland, habe direkt einige Treffer, beispielsweise der Stadtbücherei Münster. Wenn mich dieser Artikel interessiert, kann ich den in meine Merkliste packen, auf Merken gehen. Und ich suche mir noch ein, zwei weitere. Guck mal beim Stetten hier der lange Atem der Bäume taucht immer wieder auf. Den möchte ich dann auch haben. Und äh, in Griefen nehmen wir noch ein weiteres, die Natur der Zukunft. Und auch der ist jetzt in der Merkliste drin. Jetzt habe ich hier vier Treffer. Und wenn ich fertig bin mit meiner Suche, auch aus verschiedenen anderen Suchen, dann kann ich mir die angucken und merke hier zum Beispiel, dass der lange Atem der Bäume offensichtlich nur ein Hörbuch ist. Das will ich für meine wissenschaftliche Arbeit nicht benutzen. Und jetzt bleiben vielleicht drei übrig. Ich kann ähm, die einzeln exportieren, ich kann mir die Zitiermöglichkeiten heraussuchen oder direkt die ganze Liste exportieren. Ähm, zum Beispiel in dem bip format ich kann das dann direkt speichern oder per E-Mail zuschicken. Und hier unten gibt es nochmal die Funktion Zitieren. Wenn man das hier übernimmt kopiert oder eben auch als per E-Mail zuschickt, dann hat man direkt alle Angaben für ein Literaturverzeichnis in einem guten Format, das häufig auch für Facharbeiten genutzt werden kann. Ja, das war ein kurzes Tutorial zum Thema Merkliste. Sehr hilfreich und ersetzt die ganze Zettelwirtschaft, wenn man die konsequent anwendet. Viel Erfolg dabei!